Ihr kennt uns. Wir haben uns schon oft wütend in den Himmel gestreckt. Atomkraft? Nein, danke. Eine gesunde Natur. Gleiche Rechte für alle. Wir stehen für Toleranz, Vielfalt und Freiheit. Es ist Zeit für mehr Mut. Zeit, Haltung zu zeigen. Wir haben es in der Hand. Erstens NRW, zweitens Grün wählen. Zusammen ist es NRW.